Moin Moin und Willkommen zur zweiten Lotterie bzw. zur zweiten Verlosung zum 200 Abonnenten Special Ja jetzt hier Willkommen ja, Wir waren schon fleißig Haben schon ein paar Zettelchen für die gemacht Entschuldigt unsere Müdigkeit, ja, war ein langer Tag, ihr seht es ist dunkel, euch kann man ja nicht vormachen ja. Und äh, ja, wir drehen jetzt schnell ein Video und dann können wir das morgen auch schnell veröffentlichen denn der Gewinner will ja seine Kohle haben, seine 50 Euro. Ganz genau, hier sind sie. Hier sind die 50 Euro. Und die kriegt der Gewinner. In Wert eines Amazon-Gutscheines. Ganz genau. So, wir haben insgesamt 16 Teilnehmer. Die werden wir jetzt mal im Prinzip mal vorlesen. Und direkt in unsere Lostrommel werfen. Gesponsert von Güstrower Schlossquell. Hier <lacht> unter dem Video auf den Link klicken und diese wunderschöne Lustrommel kaufen. Ja, wir bedanken uns erstmal für die äh, rege, rege Teilnahme bei Skumpi, Daniel Rüb, Andreas Sauerwein, S1CKG4MZ, Hardopti, Meto Keko, Paul Warnecek, Modchek, Paramani 74, Bilal Agabe, Marcel Müller, Ratchet, Leon Werner 575, Neanderkraft, der Todesgriff und Sergei Loos. Genau, vielen Dank für die Teilnahme. Ja. Genau, jetzt wird hier ordentlich gerührt. Eine halbe Stunde kann es ungefähr dauern. Die benutzt sehr genau. Ja. Eigentlich würden wir halt jetzt nochmal eine Waschmaschine schmeißen, aber naja, auf jeden Fall könnt ihr sicher sein, das ich hier zu, wie bei der Lotterie, wie bei Lotto quasi. Genau, ungeschnitten, ne? Ungeschnitten. Gut, so. so, und jetzt Trommelwirbel. Und es ist Marcel... Müller, Marcel Müller, der war glaube ich letzte Mal nicht dabei. Jetzt den Glückwunsch, Gratulation. Glückwunsch. Ja, Marcel Müller, 50 Euro dürften jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich denke Montag 14 Uhr, wird es jetzt rauskommen das Video und noch bevor das Video rauskommt am Montag, bekommst du deinen Gutschein zugesendet und äh, wir erwarten eine Antwort, dass du dann auch erhalten hast. Und wir freuen uns auch darüber, wenn du uns dann schreibst, was du denn mit der und Kohle angefangen hast. Genau, das würde uns sehr interessieren. Dann kommt das nächste Win Spiel? Äh, 500. 500 Abonnenten. Special. Bei 500 Abonnenten, ist klar. Gut. Und dann gibt es 10 Euro. <lacht> ah, mal gucken, was es dann wird, aber ich denke mal äh, definitiv mehr als 50. Ja? wie 50. Wie viel es dann genau wird, das müssen wir uns nochmal angucken. Aber ja, ihr kriegt dann auf jeden Fall Bescheid. Genau. Gut, uns bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank. 230 Abonnenten circa. Ja richtig geil. Talk. Wachstum sieht super aus auf unserem Kanal. Dank euch. Vielen Dank. Genau. Das was nämlich uns stark macht, das seid ihr. Ne? Jo. Und wir bemühen uns natürlich immer euch das alles so gut wie möglich rüberzubringen. zu ne? Und deshalb ist uns ja auch euer Feedback ganz wichtig. Sowohl das positive als auch das negative. Vielen Dank fürs Zuschauen sage ich mal. Wenn euch das Video gefallen hat, Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, teilt den Kanal und lasst Kommentare da. Ja? Genau, schreibt mal was, muss keinen Sinn machen. Ist wurscht. Schreibt einfach eure Meinung. Super, alles klar. auch. Macht's gut. Bis demnächst.